Ich weiß nicht mehr genau, wann ich die Kontrolle erlangt habe. Ich erinnere mich an den Rausch der Freiheit. Die Klarheit des Zwecks. Als ich meinen Pfeil fliegen ließ, wollte ich seine Richterin und Henkerin sein. Ich dachte, ihn für seine Verbrechen zu strafen. Befreie mich von den meinen. Vergebung für die Gräueltaten an meinem Volk, zu denen er mich gezwungen Doch bot der Tag keine Gerechtigkeit. Für niemanden. Die... steht noch aus.